Die Kampen, die Party, Party, Party. Oh, nee. Ich kurz jemand helfen mit der zu machen? Mh... bin zu weit. Ups! Nein, okay. gut. Ja, halt. Hammerdonkey, Donkey, Captain Jack Sparrow, der steht einfach so rum. Lass mal gut sein. Das ist AFK, das ist Merchant. Das ist Merchant. Hol seine Supplies. Klaue ihm mal. das ist eine Lüge. Er hat auf jeden Fall Arena gespielt, wie es Arena noch gab. Das ist eine riesen Nase, ey. Aber wirklich eine Riesennase. Oha. Ja. <lacht> Gleich sind wir da, gleich sind wir da. Nee. Ja, wer fährt denn da jetzt weg? fährt da weg. Ja, ich wollte mich jetzt tacken, aber ja. bin runtergefallen. Egal.